Und nochmal ganz offiziell im Namen der Holzbank Kotzheim noch einmal einen recht herzlichen Glückwunsch für die Welt und 3. und die Welt und heute ist der das. das ist ein große Überweisen? Und dürfen gerne mal äh, Ziemlich äh, emotioniert. Ja. Ich habe es mir nicht so schwer mhm. mhm. Man, Man Ich kann nie wissen, dass ah. Glück ist ah. ja. Ja. Dann bräuchte ich bitte von ja. mir ja. Super. Ich danke Ihnen vielmals. Und ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß, mich auch zu okay. Danke, danke. Alles Gute. Ich wünsche Ihnen auch ganz viel Spaß mit dem Fahrzeug. Danke